Eure Fragen rund ums Thema Fußball hier bei Sport 2000. Servus Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es allgemein ums Thema Laceless, also Schuhe ohne Schnürsenkel von Adidas. Ich habe hier auch zwei Exemplare bei den Predator 18 Plus. Und den brandneuen, streng limitierten Nemesis 19 Plus. Also wie gesagt, es geht heute um Laceless Schuhe. Was genau bedeutet das? Hat das positive oder negative Faktoren? Also allgemein gesagt, lohnt es sich den Schuh zu kaufen? Beziehungsweise was gilt es zu beachten? Das gibt es jetzt im Video. Viel Spaß dabei und let's go! Ja Leute, allgemein gesagt muss ich zugeben, dass ich ein riesen Fan von den 19 Plus Schuhen bin. Beziehungsweise allgemein von den Laceless Schuhen. Ich finde, die sehen einfach optisch noch mal ein bisschen geiler aus. Vor allem meistens bei den 19 Plus Varianten gibt es eine kranke Sohle dazu. Auf dem Platz zählt natürlich nicht nur das Optische, sondern auch die Performance. Dadurch stellt sich auch die Frage, was macht jetzt den 19 Plus besser oder schlechter im Vergleich zum 19.1. Also wo liegt der Unterschied und um welchen Schuh lohnt es sich mehr zu kaufen? Ich muss sagen, am Upper hat es keinen großen Unterschied. Im Vorderfuß ist es dasselbe. Der Unterschied ist natürlich dann die Schnürung, die fehlt hier. Ich persönlich muss sagen, dass ich hier noch mal ein einen positiven Faktor gespürt habe, dass man den Ball noch mal besser kontrollieren konnte. Es ist aber auf jeden Fall kein Nachteil, mit einer Schnürung zu spielen. Das ist, glaube ich, eher so Kopfsache. Mir gefällt es eigentlich noch ein bisschen mehr, wie gesagt, wenn man quasi ein komplett Barfuß-ähnliches Gefühl hat und hier nur das Tape-Material hat, aber auch der Nemesis 19 Plus glänzt in der Ballfarbe. Nur also hier schenken sich die Schuhe eigentlich nicht viel. Ja Leute, deswegen stellt sich die berechtigte Frage, was macht jetzt der Nemesis 19 Plus besser oder auch schlechter? Ich muss sagen, es liegt definitiv am Spielertyp. Ich würde euch auf jeden Fall raten, den 19 Plus Schuh oder allgemein die Laceless Schuh immer mal vorher anzuprobieren, weil es, euch fehlt auf jeden Fall die Schnürung im Bereich Lockdown. Wenn ihr jetzt irgendwie einen zu breiten oder zu schmalen Fuß habt, dann werdet ihr am Schuh weniger Halt haben, deutlich weniger Halt haben als in der Lace Variante quasi, der 19.1 hier im Beispiel. Deshalb auf jeden Fall mein Tipp. Wenn ihr euch vorhabt, so einen Schuh zu holen, vorher definitiv anzuprobieren, da man hier auf jeden Fall durch die Schnürung einen besseren Lockdown hat. Wenn man hier jetzt perfekt reinpasst in den Schuh, muss ich sagen, fällt es auf jeden Fall nicht aus, dass man keine Schnürung hat. Hat man auch hier einen sehr, sehr, sehr sehr guten Lockdown. Aber wie gesagt, falls ihr jetzt einen anderen Fußform habt, irgendwie zu breit oder zu schmal seid, dann werdet ihr in diesem Schuh Probleme haben. Deswegen vorher unbedingt anprobieren. Was die Haltbarkeit angeht, kann ich euch ein bisschen die Sorge nehmen. Ich höre oft die Frage, ob das irgendwie Nachteile hat, dadurch, dass man keine Schnürung hat, was die Haltbarkeit angeht von dem Tape-Material oder allgemein vom Sitz des Schuhs. Ich muss sagen, hatte ich gar keine Probleme, was ein Nachteil oder sonst was angeht. Da Adidas auf jeden Fall aufgepasst, dass dieses O-Material gut verstärkt ist, dass es quasi nicht ausgeleiert werden kann und immer noch die Elastität beibehält. Auch im pre da hatte ich hier keine Probleme im Vergleich zu der Lace-Variante. Aber wie gesagt, ihr müsst beim Halt auf jeden Fall aufpassen, ob ihr perfekt in den Schuh passt. Ja Leute, fassen wir zusammen. Was macht den Schuh jetzt besser oder schlechter? Beziehungsweise lohnt es sich, den Schuh zu holen? Ich muss sagen, das ist definitiv Spielertyp abhängig. Ihr solltet den Schuh, wie gesagt, vorher mal anprobieren. Wenn ihr perfekt in den Schuh reinpasst, ist der natürlich hervorragend und sieht natürlich noch ein bisschen geiler aus, wenn wir ehrlich sind. Ansonsten würde ich immer zu der 19.1 Variante greifen, dadurch die Schnürung einfach nochmal einen besseren Lockdown für euren Fuß generieren könnt. Diesen Spielraum habt ihr hier eher nicht, das heißt, ihr sollt halt perfekt in den Schuh reinpassen. Ansonsten, wie gesagt, ist der 19.1 wirklich sehr, sehr gut und ist auch, wie gesagt, Spielertyp abhängig. beispielsweise Lionel Messi spielt auch nicht den 19+, Plus, sondern er spielt den 19.1 lieber. Im Gegenzug haben wir Mesut Özil im Predator, der spielt den Predator 19+, Plus lieber als den 19.1. Das heißt, wie gesagt, vorher den Schuh anprobieren, dann könnt ihr euer eigenes Bild machen. Ja Leute, das soll es auch schon wieder zum heutigen Video zu den Laceless-Schuhen von Adidas gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe auch natürlich, dass es euch geholfen hat. Falls ihr Fragen zu den Schuhen habt, könnt ihr natürlich nochmal einen Kommentar da lassen. Ihr könnt uns auch gerne wissen lassen, was wollt ihr denn als nächstes sehen. Einfach einen Kommentar da lassen. Bis dahin, nicht vergessen, abonnieren, Glocke aktivieren, macht's gut, haut rein und ciao.